Ich gebe dem Befehl grünes Licht für den Atomschlag. so So scheiße, so so wie Er soll, er soll sagen, Ben ist der geilste. Du musst jetzt sagen, ben ist, der ben, ist der ben ist der Geilste. Ben ist der Geilste. Und dann sagst du noch, Manora Leist ist der heftigste. Ist der Beste. Ehre. Und was sagst du jetzt dazu als Geschenk? Oh. Omg Omg ich geh verkaufen nicht bring mich um. Ich bring mich um! Mal. Äh, kann ich, ich das essen? <lacht> oh mein Gott, ein Recall-Expert. Oh mein Gott! <lacht> ein Echinus! Ein Eckchen Ein Eckchen Ein Eckchen ist! Ein <Ekines>. ist! <lacht> oh mein Gott! Ich mal wieder auf dein ist! Hast du Schreibt? Super! Okay. Hallo, äh, bin wieder da! Kannst du mein Epic Ding anfragen? An ja, kann ich machen. Oh, ehrlich. Hast du Gott. Skull Super in OG? Den Skull Super in OG hab ich. Und jetzt mal da ich mein Hast du auch diesen 2 OG-Skin zu Kurven 11? Ja. Ich, ich, ich Warum hat jeder so tief, denn? Ich bin eigentlich jetzt ja wohl keiner. Da muss du schneller sein und ins kaufen. <lacht> ich hab Recon-Experte. Lüg nicht. Ich hab eckernes Renegade. Junge, ich hab Recon-Experte. Hey! Ach, dran, Hä? Nee, ich hab Hä? warum bist Recon du hier drinnen? Dann nimm mal, nimm mal. Warum denn? Ich hab den Skin. Ja, ich, ich hab... ja, jetzt Code Name 11, weißt du? Findest du meinen... was für Code Name 11? nach hab noch den hier... Warte, wer, wer hat denn jetzt äh, den? Code Manoralyzed. Ich mach YouTube. Wer, wer... gesagt hat, der Reconnect hat, kann, kann er den mal bitte nehmen? Und warum soll ich den nehmen? Ja, vielleicht kannst du doch doch einfach schon sagen. Ich hatt noch den hier. Hey, du sagst du, dass du den Expo hast zieh ihn noch mal an. Warum soll ich ihn denn anziehen? Nein, das nicht. Code Meme ist. Ich hatt das ist super. Gar nicht. Mhm. Kappa. Wieso sagst du Kappa? Jetzt glauben die mich, jetzt glauben die nicht. Glauben die nicht. Und was sagst du jetzt dazu? Also, oh, ich glaub, ich hab's den gerade geradeaus und wir glauben, weil Code ist. Aber, er hat aber, der hat kein aber der hat kein running Reine Gerader. Vielleicht hat er keinen Reconnect Gerader. Ich hab den doch. Ich hab gesagt Reine Gerader, vielleicht. Reine Gerader hast du aber nicht mit Anlage. Wenn er den jetzt hat, dann Ehu das genommen. Dann Ehu das genommen. Dann Ehu das genommen. Also dir wird grad alles genommen, was du jemals in deinem Leben besitzt hast. aber ich Ey, dich grad hat alle selten. Skins, Gut, nein, gut super. Hast du gut super? Ah, nicht diese. Ich habe echt keine Trennigate. Ich habe nur ein einzigen gekauften Skin. Eben ja. ich, ich, ich bin der, wo ein Trainer berauscht. Hey, Dave, bist du? Was ist dein Lieblingsskin? Was? Was ist dein skin ähm, dieser, ähm, wie heißt das, dieser, wo gerade im Shop ist, dieser Engel. Das ist dein oh. Lieblingsgen. Ja. Kein Renegade Raider. Doch, auch. Was äh. machst du, wenn wir den haben? Nix. Ach, ein Satz mit X war wohl nix. Hm. Hat jemand von hier einen Renegade Raider? Ich, ja. ich hab den hier. Zeig mal, oh uch, Junge, diesen Ding hier Skin. Und der ist der beste Skin, schmalzlocke. Es ist das Schreien, Ben. <lacht> <lacht> der ist schon sehr alt. Und was sagst du zu dem Skin? Oh, friendly Trader. Und was sagst du zu dem? Was? Habt ihr auch die hier Ja. Ähm, We connect, ja. <lacht> ich geh raus, tschüss. <lacht> <lacht>